Ja, wir haben ein Auto gemacht. Wir sind Mark, Josh und andré Ich habe gemacht äh, Rad äh, in Special Programm und 3D-Printer. Äh, zwei äh, Rad ist große und äh, zwei Rad ist äh, kleine. Darum äh, zwei Rad ist kleine müssen ja, da, da, äh, das ist Karosserie. Äh, unser Auto hat äh,